Ich bin heute in der 10 Millionen Euro teuren Villa und äh, ja, es ist ein riesenbombastisches Gebäude. Einfach nur richtig geil, richtig schön anzusehen. Äh, zu sehen ist natürlich auch schon, wie die Heizungen schon abholparat sind. Also, ich würde sagen, hier weiß man genau, was Hase ist. Das letzte Mal, wo ich das gesehen habe, das war in Belgien in der Villa die äh, villa hatte, die eigentlich richtig geil war, auch mal die äh, die, die äh, gebrennt hatte, weil da Gras angebaut wurde und irgendwie ist auf eine mysteriöse Art und Weise die komplette Plantage hochgegangen und somit auch das Gebäude hatte auch gebrannt. Das, ich verlinke das Video mit dabei, dass ihr es euch auch mal ansehen könnt. When we wake, hear the birds and see the sun, side by side our fears are done, all the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight, found what we're looking for in life. Call oh, us crazy, but things are finally right So, es wird es definitiv zu einem kleinen Rauschen und Knackern jedes Mal kommen. Bitte nicht davon irritieren lassen und abscheiden, es wäre der de de de. Also Ich setze nämlich das Firmlicht auf und das geht ein bisschen gegen die Schwere, seit mein mal, mal Kippel 5 Meter in die Tiefe gefallen ist. Alter, also Alter, also Hallo. Hallo. Hallo. Ich brauche Bitte? das war richtig gruselig. Seid ihr in die Küche unten reingekommen? Gestern waren beide Türen zu. Also, ich sage mal, Grüße. Ich, auch, ich hab auch eine. Ja, ich auch. Also, ich sag mal, werden wir uns wiedersehen, Grüße gehen raus. Äh. So ist das. Man sieht mich nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht, nicht. Man kann mich auch in den Locations entdecken. Äh, mit ein bisschen Glück findet man mich. Also nicht vergessen, einfach hoch. Ja. Schöner Schöner Ich Das war Ja. Schatz, jetzt Ganz frisch, es riecht... Oh, es brennt in der Nase, es brennt in der Nase. Es riecht ganz frisch. Ich könnte kotzen, ich könnte richtig kotzen. Bin ehrlich? Das ist immer was Geiles. Schick sehen. Also ganz ehrlich, ich bin zwar kein Freund für Kitsch, das ist Stoff. Ja. Das ist ja echt Stoff. Das ist die hier nicht geil. Muss man anfassen. Aber ist hier, hier ist ein bisschen Ach so, geht das. Mhm. Ach da. Ey, das ist aber ja geil. Ja. Ja, ich dachte, das ist alles so gemacht. Nein. Ach. Ich würde sagen, ich mache es hier erstmal in meinem Pool den Schluss und äh, sage euch viele Grüße aus dem 10 Millionen Euro Villa und dem Dialysezentrum, was es eigentlich gewesen ist. Und äh, bis später.